Hallo zusammen, ich bin Florian Fontana, ich bin Praktikantin im PZM und ich zeige euch heute meinen Alltag als Fachmann, Fachfrau, Betreuung Ich habe recht schnell gelernt, dass es keinen eigentlichen Kita-Alltag gibt, wo jeden Tag in Kita ein bisschen anders verläuft. Es passieren z.B. nicht planbare Sachen oder es gibt spontane Änderungen bei Aktivitäten, bei, bei den Spielorten, je nach Witterung, dann müssen wir wieder reinzügeln, wenn es neu mehr fest und die Kinder nass sind. Die Beziehung mit den Kindern, aber auch mit den Eltern, sowie das eingespielte und beständige Team, wo ich mich sehr wohl fühle, haben meine Entscheidungen für für den Ausbildungsort mit zu Bewerben sehr leicht gemacht. Wichtige Eigenschaften, die man in der Ausbildung mitbringen sollte, ist sicher, dass man einfühlsam ist zu den Kindern, dass man geduldig ist, dass man belastbar sein kann, dass man ruhig bleibt in hektischen Situationen. Die Teamfähigkeit ist sehr wichtig, sei es mit den Mitarbeitern oder auch mit den Eltern. Kommunikativ, dass man Probleme sofort anspricht, mit den anderen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, dann bewerbt euch doch noch heute. Tschüss!